Hab meinen eigenen Becher. Jeder kann was zum Klimaschutz beitragen. Stimmt, Klimarisiken können ganz schön teuer werden. Genau. Und was macht ihr? Find's raus und red mit bei Euro 20 plus.